Mein Name ist Annegret Wengen, ich bin Professorin hier am Studiengang Mathematik. Mein Name ist Harald Bauer, ich bin Professor Wirtschaftsmathematik und bin derzeit auch Studiengangsleiter für den Bachelorstudiengang Mathematik. Das macht einfach Spaß, die Kinder sind total begeistert dabei. Wenn man eine Frage stellt, dann melden sich alle oder rufen auch schon rein. Begeisterung toll, mit der die Kinder da mit dabei sind, mit der sie mitmachen, da merkt man auch das Leuchten in den Augen, mit dem die auch hier auf die Bühne schauen und das ist einfach eine sehr erfüllende Sache. Ja, und es ist auch immer wieder überraschend, was so kommt von den Kindern, also ganz unerwartete äh, Kommentare zu den Sachen. Jetzt kam ja jemand und hat uns noch aufgeklärt, dass die Wahrscheinlichkeit für die Schlossallee eigentlich noch höher ist, weil es da eine entsprechende Ereigniskarte gibt. Da sieht man, dass die Kinder auch voll mitdenken. Das macht einfach Spaß. Und wir hoffen natürlich, dass wir in zehn Jahren die Kinder wieder bei uns in der Vorlesung sehen. HFT Stuttgart ist die einzige Hochschule in Baden-Württemberg, an der man Mathe studieren kann. Sonst geht es üblicherweise nur an Universitäten. Aber wenn man so insbesondere den Anwendungsfokus hat, dann ist man bei uns genau richtig.